nicht absaufen. Kalten mehr. Was wissen Sie? Herr Gestapo, jetzt ist er tot. 40.000 frische U-Boot-Männer. Nur die Besten Kommt zur U-Boot-Waffe. Diese Technologie, Gentlemen, wird uns direkt zum Sieg führen. Lena Giese. Bettina. Halte bitte Abstand zu ihm. Er ist nicht, was er vorgibt zu sein. Drei, zwei, Komm in der Hölle, Männer! Feuer! Feuer Hallo! Hallo! Wir müssen den Verräter finden. Dieses ganze Lockbruch ist eine einzige Lüge. Beide Maschinen stopp! Was aber? Rohr eins, los! Alarm! Die Jäger sind jetzt die Gejagten. Sie wissen nichts und schon gar nicht über mich. Stream Saison 3 von der meitschleppenden Serie Das Boot auf NPO Plus.